16 Jahre Angela Merkel, 16 Jahre CDU-geführte Bundesregierung in Deutschland. 16 Jahre hatte also eine einzige Partei Zeit, vieles zu verändern, vieles zum Positiven zu verändern. Denn bereits vor 16 Jahren gab es ja auch Probleme in diesem Land. Probleme, die uns heute leider nicht fremd sind. Beispielsweise Rente, Wohnungsbau, Digitalisierung, Gesundheit und Pflege, Bildung, Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter und so fort. Ich habe mich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer wieder selbst gefragt, was haben uns die letzten 16 Jahre Positives gebracht, was hat sich politisch verändert, was hat sich am Ende positiv für uns Bürgerinnen und Bürger in Deutschland verändert. Und egal wie sehr ich darüber nachdenke, ich komme einfach auf keine Antwort. Ich komme auf keinen einzigen großen wichtigen Punkt, der sich in den letzten Jahren zum Positiven verändert hat. Und das ist schon irgendwie krass, wenn man überlegt, 16 Jahre sind ins Land gegangen. Was habt ihr 16 Jahre lang gemacht? Was habe ich 16 Jahre lang gemacht? Was habe ich in den letzten 16 Jahren alles erreicht? Und dann gucke ich mir an, was hat eine gut bezahlte, eine sehr gut bezahlte Armada von Politikerinnen und Politikern in diesem Land in 16 Jahren erreicht? Und ich gelange zu dem Fazit dass im Prinzip nicht viel passiert ist in den letzten 16 Jahren. Vor allem die großen Problembereiche, die großen Themen dieses Landes sind nicht effizient angegangen worden, beziehungsweise überhaupt nicht angegangen worden. Digitalisierung, ganz großes Thema. Bereits beim Amtsantritt vor 16 Jahren von Merkel war das ein ganz großes Thema. Und was hat sie uns nicht alles versprochen? Schnelles Internet für alle und und und. Digitalisierung muss vorangetrieben werden in Schulen, im Beruf, also auf den Arbeitsstätten, Arbeitsplätzen und so weiter. Ja, viel ist nicht passiert. Noch immer kann man durch Deutschland fahren und man hat kein flächendeckendes Mobilfunknetz. Das Internet, gerade wenn es außerhalb von Großstädten ist und auch außerhalb von Großstädten sitzen große Unternehmen, ist zum Teil einfach wahnsinnig langsam, viel zu langsam, um da effizient arbeiten zu können und vor allem, um mit der Konkurrenz im Ausland mithalten zu können. Und erst gestern habe ich einen Artikel gelesen, Deutschland hängt bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit zurück, in Europa auf dem vorletzten Platz, gerade noch so vor Albanien. Vor Albanien, das muss man sich mal geben. Warum? Ganz einfach, weil nicht genügend in Digitalisierung investiert wurde. Ganz im Gegensatz zu Frankreich. Frankreich hat sich sehr weit nach vorne geschoben. Ich glaube, es war Platz 3 sogar, den jetzt Frankreich belegt, weil massiv Geld in die Hand genommen wurde und vor allem auch im Bereich Bildung sehr viel, was Digitalisierung betrifft, gemacht wurde. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema. Bildung. Auch hier hat sich in den letzten 16 Jahren nicht viel getan. Warum ich das weiß? Ganz einfach. Weil ich in diesen letzten 16 Jahren ein Lehramtsstudium begonnen und abgeschlossen habe und ins Referendariat eingestiegen bin. Und da habe ich gemerkt, hey, da ist keine Bewegung drin. Über 100 Jahre hat sich in Deutschland im Prinzip nichts getan im Bildungssystem. Da wird von oben irgendwas angeordnet, verordnet, verschrieben, wie auch immer. Und dann hast du gefälligst zu tun. Du hast keine Chance, in diesem System wirklich etwas zu bewegen, wirklich etwas zu machen. Denn in diesem System sind die Strukturen so alt und so verkrustet, dass du da gar nichts bewegen kannst. Ja, Vom Ministerium bis zum Präsidium bis zu den Schulen runter alles nur Sesselfurzer, die nur darauf bedacht sind, ihre Macht, ihre Machtstellung oder Vormachtstellung zu behalten und ja, nichts zu verändern. Wenn du da als junger Mensch irgendwo reinkommst, egal ob es als Referendar oder irgendwo als Quereinsteiger irgendwie da reinkommst und versuchst, irgendwas anzustoßen und zu bewegen, wirst du gleich ausgeschaltet, wirst du gleich mundtot gemacht. Natürlich gibt es hier und da Schulen, wo man ja die Lehrkräfte auch ermutigt, etwas Neues zu schaffen, etwas zu bewegen und zu erreichen, aber das ist doch eher selten. Und und genau das, diese alten, verkrusteten Strukturen, dieses immer wieder, naja, die Länder sind für die Bildung verantwortlich, wir haben da mal mit, nichts mit zu tun als Bund, das zeigt immer wieder, ja, das zeigt jetzt auch die Corona-Pandemie. Das Problem, dass sich da nicht viel bewegt. Jetzt haben wir fast schon zwei Jahre hinter uns mit Corona und wir diskutieren immer noch, wie wir das mit den Schulen regeln, ob wir nun Luftfilter kaufen und dort irgendwie installieren, ob wir die Fenster öffnen oder nicht, ob wir die Heizung anmachen oder nicht. So ein Bullshit. Man hätte auch schon in den letzten Sommerferien Schulen auf Vordermann bringen können. Ja, warum gibt es keine anständigen Lüftungssysteme in Schulen? Warum sind Schulen immer wieder in irgendwelchen alten denkmalgeschützten Gemäuern untergebracht und die Banken residieren mitten in den Städten irgendwo in irgendwelchen klimatisierten, super gelüfteten Glaspalästen, aber die Schulen sind meistens irgendwelche alten Steinbauten von über 100 Jahren, von vor über 100 Jahren. Und natürlich bewegt sich dann da nichts, wenn wir dann genauso alte Säcke haben, die dieses Gedankengut immer noch haben, was vor über 100 Jahren aktuell war. Kommen wir zum nächsten Thema. Wohnraum bzw. Wohnraummangel bzw. viel zu hohe Mieten in diesem Land. Auch das war meiner Meinung nach eine wichtige Aufgabe in den letzten 16 Jahren. Denn bereits vor 16 Jahren war zu erkennen, in welche Richtung das geht. Durch die Privatisierung in den 90er Jahren hat man gemerkt, dass die Mieten immer weiter steigen, wirklich ins Unermessliche. Das hat gar keine Proportion mehr. Hauptsache man kann sehr viel Geld schöpfen, Hauptsache man kann in Immobilien investieren und sie vielleicht auch als Geldanlage nutzen. Dann ist es kein Wunder, wenn da draußen immer mehr Menschen, gerade im Niedriglohnsektor, teilweise die Hälfte und mehr ihres Nettoeinkommens für die Mieter ausgeben müssen. Und natürlich hatte die CDU wieder eine große Klappe und versprochen, viele Wohnungen zu bauen und, und, und. Was war am Ende? Natürlich wurden viele Luxuswohnungen gebaut, denn damit kann man Geld machen. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn jedes Jahr die CDU mehr als eine Million Euro einstreicht von der Immobilienwirtschaft, naja, dann wird sie nicht dafür sorgen, dass günstiger und anständiger Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, sondern dass bestimmte, eine bestimmte Klientel damit Kohle macht. Und wenn es sogar so weit kommen musste in den letzten 16 Jahren, dass bestimmte Bezirke, bestimmte Gegenden in Deutschland, bestimmte Parteien dazu gezwungen waren, im Prinzip eine Mietpreisbremse in die Welt zu rufen, dann muss man doch erkennen, dass da alles Mögliche schiefläuft. Selbst die Mietpreisbremse, die die Bundesregierung ja auch ins Leben gerufen hat und mehrfach überarbeitet hat, hat ja nichts gebracht. Natürlich bringt sowas nichts in diesem kaputten kapitalistischen System, in dem es nur darum geht, Gewinne zu scheffeln. Ohne Anstand, ohne Maß und ohne Verantwortung. Ein weiteres wichtiges Thema in den letzten 16 Jahren war die Rente. Das Rentenniveau ist immer weiter gesunken. Das heißt, wir jüngeren Menschen werden nicht mehr viel von der Rente haben. Und da hat sich natürlich die Bundesregierung bereits vor 16 Jahren oder knapp 16 Jahren schon hingestellt und gesagt, ja Leute, wenn ihr arm seid, habt ihr halt Pech, dann müsst ihr eben privat vorsorgen. Und da ist viel in die Hose gegangen mit Riester und Co. Alles einfach nur Verarsche, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und um ein paar mächtige Konzerne, die sowieso schon milliardenschwer sind, noch reicher zu machen passiert es hier in dem Sinne überhaupt nichts. Und eine anfangs gute Idee der SPD, die Grundrente, die im Prinzip fast sowas hätte werden können, wie eine Grundsicherung im Alter, wie ein bedingungsloses Einkommen im Alter, selbst das hat die CDU, CSU komplett zerstört. Und am Ende ist das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und auf die Altersarmut. Und wenn wir schon beim Thema Geld sind, die Armutsquote in Deutschland ist heute so hoch wie noch nie nach der Wiedervereinigung. 15,9%. Prozent. Rund 13 Millionen Menschen leben in diesem reichen Land im Prinzip in Armut bzw. sind armutsgefährdet. Da muss man sich doch fragen, was hat die Regierung in den letzten 16 Jahren gemacht? Was hat Frau Merkel in den letzten 16 Jahren gemacht? Was hat die CDU in den letzten 16 Jahren gemacht? offensichtlich nicht viel für die Bevölkerung, nicht viel für die Menschen in diesem Land, aber offensichtlich sehr viel für die Wirtschaft in diesem Land. Denn da können wir jeden Tag und immer wieder hören, es geht uns so gut wie nie. Das Problem ist nur, weil es der Wirtschaft gut geht, heißt es noch lange nicht, dass es den Menschen gut geht. Denn der Wirtschaft geht es beispielsweise gut, wenn sie niedrige Gehälter zahlt, denn dann behält sie mehr in der eigenen Tasche. Das heißt, Menschen ausbeuten, die Bevölkerung ausbeuten, ist super für die Wirtschaft, aber ganz schlecht für die Menschen natürlich. Man hätte also den Mindestlohn schon längst weiter anheben können. Man hätte irgendwas gegen den Niedriglohnsektor unternehmen können. Aber unternimmt man was gegen den Niedriglohnsektor, dann leidet ja sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Also man muss die Leute in diesem Land ausbeuten, anders geht es gar nicht, damit wir überhaupt noch wettbewerbsfähig sind. Ganz einfach ist das Ding. Die Schere zwischen Arm und Reich geht also immer weiter auseinander. Und... Da sind jetzt überhaupt noch gar nicht die Auswirkungen von Corona mit einberechnet. Wir sind quasi schon so arm wie nie, aber Corona hat da noch gar nicht mitgespielt, ist da noch gar nicht einberechnet worden. Es wird also noch dramatischer, noch viel schlimmer, wenn wir da erstmal raus sind und uns anschauen, was da tatsächlich passiert ist. Und noch ein wichtiger Punkt, Gesundheit und Pflege. Bereits vor 16 Jahren wusste man und konnte man ahnen, dass wir viel zu wenig Pflegekräfte haben, diese viel zu schlecht bezahlt sind und die Arbeitssituation eigentlich unmöglich ist für die Pflegekräfte. Trotzdem hat sich da nichts Wesentliches getan. Was hat man sich gedacht in erster Linie? Man holt billige Arbeitskräfte aus dem Ausland. Und diese arbeiten meist privat. Das heißt, sie werden entsprechend ausgenutzt. Sie werden richtig schön schlecht bezahlen, vor allem, wenn die Kräfte beispielsweise aus dem ehemaligen Jugoslawien oder Polen kommen. Die können ja froh sein, dass sie überhaupt was verdienen hier in diesem Land. Also kann man sie ruhig schlecht bezahlen. Das ändert natürlich überhaupt nichts an der Gesamtsituation und bringt den Pflegekräften in diesem Land nichts und bringt auch dem Beruf natürlich nichts. Denn die Leute werden so einen Beruf nicht ergreifen wollen, wenn sie wissen, dass sie dort ja im Prinzip sich komplett aufreiben, komplett nur für den Beruf leben und am Ende noch nicht einmal finanziell etwas davon haben. Im im Bereich Gesundheit und Pflege ist der Kapitalismus, ist die Privatisierung im Prinzip der Todesstoß für unsere Gesellschaft, für alle sozialen Ambitionen in diesem Bereich. Das sieht man perfekt in den USA. Kapitalismus funktioniert einfach nicht im Gesundheitswesen. Aber das ist natürlich der CDU scheißegal, denn die kennt nur Wirtschaftsinteressen. Und diese Partei drängt uns immer weiter zu privaten Versicherungen. Sie sorgt dafür, dass die gesetzlichen Leistungen der Krankenkassen immer weiter zurückgefahren werden. Wir am Ende immer mehr private Versicherungen hier und da für Zähne, für Chefarztbehandlung und für alles andere aufbringen müssen, abschließen müssen. Tja, und am Ende werden wir vielleicht irgendwann, wenn es so weitergeht, würde mit so einer Regierung, genau vor dem gleichen Problem sitzen wie die USA und irgendwann würde man uns komplett dazu zwingen, genau wie bei der Rente, uns privat abzusichern. Dabei gilt bei solchen Geschichten, bei solchen sozialen Dingen, sozialen Absicherungen immer der Satz, wir müssen zusammenhalten. Es kommt auf die Solidarität an. Nur das funktioniert, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir alle zusammen in einen Topf einzahlen, nur dann haben wir etwas davon. Wie gesagt, USA bestes Beispiel dafür, dass jeder für sich nicht funktioniert in diesem System. Und dann muss ich noch auf das Jahr 2015 zu sprechen kommen. Die Flüchtlingskrise. Hier hat sich ja wirklich gezeigt, dass Frau Merkel und die gesamte Bundesregierung, vor allem die CDU, ja, einfach alles aussitzen möchte. Ja, da, da, beutet man andere Länder aus, da führt man Krieg in anderen Ländern und dann, hups, ist man auf einmal total überrascht, dass die Leute vor der Tür stehen. Ja, da hat man gedacht, gut, schicken wir halt ein paar Milliarden. An den Sultan in der Türkei, der wird uns schon alle vom Leib halten. Und zwischen Deutschland ist ja auch noch Griechenland, Spanien, Italien und überhaupt. Naja, die Leute schaffen es sowieso nicht bis nach Deutschland. Da muss man doch sich jetzt nicht irgendwie überlegen, wie man solche Menschen aufnimmt, wie man sie rettet, wie man sie vielleicht kontrolliert ins Land lässt. Ach, das ist total egal, wird schon nichts passieren. Tja, und dann fällt einem irgendwann viel zu spät ein, hey, die Grenzen sind im Prinzip in ganz Europa offen. Die Leute können also überall hin, egal wo sie landen, sie kommen bis nach Deutschland. Und das Chaos, was da damals abgegangen ist, das zeigt einfach, wie inkompetent diese Frau einfach ist, dass sie nicht dafür gemacht ist, zu regieren, aktiv zu regieren. Sie hat im Prinzip alles ausgesessen, genau wie ihre Partei eben auch, die CDU und auch die CSU. Man hat versucht, alles auszusitzen in den letzten 16 Jahren. Und das hat sich ja hier bei der Flüchtlingskrise besonders gut gezeigt. Denn... Diese Partei, und genauso sehe ich das, hat dafür gesorgt, diese Frau hat dafür gesorgt, dass das rechte politische Spektrum erstarkt, dass das rechte politische Spektrum sagt, hey, jetzt haben wir Angriffsfläche, die wir vorher vielleicht so nicht hatten. Und ja, ich gebe vor allem der CDU, der CSU und Frau Merkel die Schuld daran, dass eben rechte Parteien seitdem im Aufwind waren und im Aufwind sind. Ganz einfach aus dem Grund, weil die ganze Situation absolut unhändelbar erschienen für diese Partei, für diese Bundesregierung, für diese Bundeskanzlerin. Sie haben hier komplette Inkompetenz gezeigt, komplette Kopflosigkeit und haben so getan, als ob sie größte Menschenfreunde wären, weil ihnen nichts mehr anderes übrig blieb, als die Menschen ins Land zu lassen, denn am Ende hätte man sie einfach vor der Grenze verrecken lassen müssen und das tut sich nun mal auch nicht gut im Lebenslauf, also hat man einfach gesagt, kommt alle her. Und letzten Endes bleibt noch ein ganz großes, ganz wichtiges Thema übrig, Umwelt- und Klimapolitik. Tja, und da weiß ich gar nicht, was ich zu dieser Bundesregierung, vor allem zur CDU und Angela Merkel sagen soll, denn das läuft ja einfach nur gar nicht. Im Prinzip haben wir nichts anderes als leere Versprechungen. Irgendwas mit 2030 und 1,5 Grad, wie man diese Ziele erreichen will, steht natürlich nirgends, kann man überhaupt nicht nachlesen. Das Problem ist, es wird, es wird irgendwas vereinbart, irgendwas ausgemacht, irgendwas ausgedacht. Tja, da verlängern wir halt ähm, die Laufzeit der Atomkraftwerke. Hups, Fukushima, gut, dann schalten wir alles ab. Ist doch auch gar kein Thema. Dass das dann den Steuerzahler, die Steuerzahlerin Milliarden kostet. Scheiß drauf, wir haben es ja, ist doch gar kein Thema. Alles ist undurchdacht, unbedacht. Alles ist einfach nur irgendwie dem Zeitgeist geschuldet, mal drehe ich mich in die Richtung, mal drehe ich mich in die Richtung, damit ich vielleicht den Grünen ein paar Stimmen wegnehmen kann, sage ich halt Atomkraft nein danke und mache mir noch einen schönen Aufkleber, wenn ich Bock habe. Es ist furchtbar, es ist furchtbar mit dieser Bundesregierung, es ist furchtbar mit dieser Frau, es ist furchtbar mit dieser Partei, vor allem eben der CDU, CSU. Und das sage ja nicht nur ich, das sagt ja sogar das Bundesverfassungsgericht. Vor ein paar Wochen, Monaten wurde die Bundesregierung gerügt, wurde abgestraft, wurde abgemahnt, weil sie nichts leistet. Sie leistet im Prinzip überhaupt nichts und das kann man alles nachlesen in so vielen Artikeln, in so vielen wissenschaftlichen Artikeln und und und und Vorträgen und Beiträgen und überhaupt, dass im Prinzip in diesem Land... Nichts passiert umwelttechnisch und klimapolitisch, dass sich nichts bewegt, dass es einfach nur irgendwelche leeren Versprechungen gibt, irgendwelche Ziele gesetzt werden, die in der Vergangenheit ja schon nicht erreicht wurden. Das heißt, wir müssten jetzt ja bis 2030 uns auf den Kopf stellen. Wir müssten im Prinzip, was habe ich gelesen, jedes Jahr achtmal so viele Windräder aufstellen, wie momentan geplant ist, damit wir irgendwie zu diesen Zielen kommen. Und eigentlich müssten wir Atomkraft noch beibehalten und dann aus Kohle. Und Gas aussteigen, denn das sind ja im Prinzip die großen CO2-Produzenten. Aber das interessiert keine Sau. Nein, wir machen weiter mit der Kohle. Der große Knall, gerade in diesem Bereich, Umweltpolitik, Klimapolitik, der große Knall steht im Prinzip schon vor der Tür. Wir haben ja schon gewisse Auswirkungen mitbekommen. Und diese Partei, diese Frau, fährt alles bis zum Schluss irgendwann an die Wand. Bis irgendwann noch mehr Menschen in ihren Häusern ersaufen, bis noch mehr Ernten einfach ausfallen oder deutlich niedriger sind, weil die Dürre so groß ist, weil die Hitze so groß ist, bis es einfach nicht mehr geht, würde diese Politik, diese Partei, diese Frau es alles weitertreiben. Hauptsache der Status Quo bleibt erhalten, Hauptsache der Wirtschaft geht es gut, Hauptsache den großen Sponsoren dieser Partei geht es gut, alles andere interessiert nicht und es ist so wie immer, wie ich schon immer gesagt habe, alte Säcke machen Politik für alte Säcke. Alte Menschen wählen eben alte Menschen, damit sie an der Macht bleiben, damit sich bloß nichts verändert. Dabei steht eine Generation in den Startlöchern, die ja noch 60, 70, 80 Jahre vor sich hat vielleicht teilweise. Und da ist eine Generation, die zum Teil nur noch vielleicht 10, 20 Jahre vor sich hat und die bestimmt tatsächlich, wie die Politik in den nächsten 50 und 100 Jahren aussehen soll. Furchtbar. Zusammengefasst finde ich es einfach nur elends traurig. ich finde es einfach asozial, wie uns diese Politik verkauft hat an die Wirtschaft, wie viel Stillstand wir erleiden und erdulden mussten, wie viel Investitionsstau es da draußen gibt, wie kaputt und marode unsere Infrastruktur mittlerweile teilweise geworden ist. Furchtbar, was hier passiert in diesem Land und keine Sau politisch interessiert Was ich sehe ist, dass man in den letzten Monaten und Jahren sich noch schnell die Taschen vollgestopft hat, bevor es vielleicht zu Ende ist. Korruption, ähm, Steuerhinterziehung, Betrug, Maskenaffäre, Aserbaidschan und und und. Man versucht noch alles mitzunehmen, was geht, bevor das sinkende Schiff im Prinzip untergeht. Und ich habe einfach keinen Bock mehr auf so eine asoziale Politik. Und diese asoziale Politik schafft es jetzt nicht, sich hinzustellen und zu sagen, hey, wir haben es drauf, wir werden das und das und das in den nächsten Jahren machen, um euch davon zu überzeugen, dass wir wirklich was können, dass wir wirklich was verändern wollen. Nein, diese. Dieses asoziale politische Pack stellt sich hin und kann nichts anderes, als andere zu diffamieren, als andere zu diskreditieren und zu sagen, ja, aber guckt mal die anderen Parteien, wie scheiße die sind, was die da bringen, geht ja überhaupt nicht. Jedes Fettnäpfchen der anderen Parteien wird groß ausgeschlachtet, wird ausgenutzt, da werden Gelder gesammelt, da werden Sponsoren quasi ja, gesammelt und aktiviert, die dann Schmutzkampagnen fahren gegen andere Parteien. Wir sind im Prinzip in einem Wahlkampf, den wir so eigentlich früher nur aus den USA kannten, Schmutzkampagnen noch und nöcher, weil man selbst keine Inhalte hat, weil man selbst nichts anderes kennt außer Ausbeutung der Menschen in diesem Land. Das möchte man weiter fortführen. An ähm, Umwelt oder Klima ist da gar nicht erst zu denken. Das interessiert keine Sau. 2030 sind die meisten, die jetzt ihre Klappe groß aufreißen, sowieso schon in Rente mit ganz viel Kohle oder Tod. Und alles, was irgendwie in soziale, positive Veränderungen geht, alles, was in die Richtung geht, alles, was von Vorschlägen kommt, alles links der CDU, wird natürlich sofort als Sozialismus und Kommunismus beschimpft. Und das Traurigste daran ist ja wirklich, dass ganz viele Menschen komplett brainwashed sind und wirklich jede positive soziale Veränderung tatsächlich schon als Sozialismus und Kommunismus einordnen, ebenso wie in den USA weil man ihnen jahrzehntelang erzählt hat, wie böse der Sozialismus ist und im Prinzip alles andere, was die CDU macht, also alles, was nicht die CDU macht, alles andere, ist ja schon im Prinzip Sozialismus und Kommunismus. So, und jetzt zum Schluss möchte ich wie immer von euch wissen, was sagt ihr zu diesem Thema? Was sagt ihr zu 16 Jahre Merkel, 16 Jahre CDU-geführte Bundesregierung? Was habt ihr in dieser Zeit erlebt? Habt ihr vielleicht tatsächlich einen wichtigen, großen Punkt für mich, bei dem ihr sagt, da hat sich wirklich etwas zum Positiven verändert, da geht es uns deutlich besser als vor 16 Jahren. Ich habe immer noch keinen Punkt gefunden, die Menschen um mich herum, die ich befrage, haben immer noch nichts Wichtiges gefunden, bei dem sie sagen, wow, da hat sich wirklich was zum Positiven verändert. Wenn ihr was für mich habt, bitte sagt es mir, nennt es mir, schreibt es mir auf. Ich möchte wissen, was diese Partei, was diese Regierung, was diese Frau in den 16 Jahren tatsächlich Positives geleistet hat. Und ich werde das kommentieren. Ich werde euch definitiv Feedback geben, ob ich das genauso sehe oder nicht. Wie immer bedanke ich mich bei euch an dieser Stelle fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und sage, bleibt weiterhin vernünftig.